Und ich werde mich heute hier aufs Moderieren beschränken, aber wie es immer so ist, natürlich ein Rechtsstaat, müssen zuerst die Auflagen verlesen werden. Und da haben wir das Übliche, natürlich kein Alkohol bei Hunden. Die da drüben sind einfach nur dagegen. Also wir könnten hier eine Demonstration für den Schutz des koala bären und des panda anmelden. Da würden sie trotzdem drüben stehen und kraken Mehr Klamusweg! Mehr Klamusweg! Mehr Klamusweg! Mehr Und die andi auch! <lacht> Wir leben heute zum Glück unserem und unserem Volk vor der Geschichte, und unserer Verantwortung vor der Geschichte. Nach und, nach. und wie schon bei dem Krieg schon das Thema war. Wenn es ein Krieg in Europa zwischen der expandierten NATO, die letztendlich einen neuen Sinn wieder gepriegt hat nach der Ostexpansion, das bedeutet, Russland einzukreisen, die Russen letztendlich zu schwächen, Putin zu stürzen, um letztendlich die russische Föderation in kleine Einzelteile zu zerstückeln. Denn so kommt man letztendlich durch diese Geopolitik an die russischen Ressourcen. Und ich denke, wir als Deutsche müssen uns auch immer mehr jetzt gerade positionieren in einem Zeitgeist, wo man die Völkergegner da aufeinander hält, dass wir sagen, wir stehen den in Russen insbesondere nach und wir möchten letztendlich nicht versagen können von der Frage der Euro, Versagt in der Form der Frage der Expansion des Superstaates der EU, der nicht mit diesen vielerlei Krisen weiterhin so machen kann, wie er gerade derzeit ist sondern die müssen letztendlich alternativ gemacht nach der Welt, die perfekte geblieben Menschen wie uns, die letztendlich eine kritische Stimme zu diesen gesamten europäischen Prozessen besitzen, dass man uns letztendlich bevormundet und uns letztendlich versucht zu diskreditieren. Wir leben einen linken totalitären Staat, doch ich denke, wo letztendlich die Bevölkerung, die CDU damals gewählt hatte, vor zehn Jahren war das noch eine patriotische Partei, eine Partei, die letztendlich mehr gewesen ist mit Rechtsspektrum populiert worden ist, aber wenn alle Parteien nach links gerutscht sind, dann ist das doch wichtig für eine Demokratie, dass es letztendlich sogenannte rechte Stimme geben muss. Dabei dürfen wir uns aber letztendlich selbst nicht denunzieren mit diesen rechts oder links. Wir sind konservativ denkende Menschen und konservativ heißt in dem Sinne, dass Menschen letztendlich, ja wie wir etwas konservieren wollen. Daher kommt ja der Name, das bedeutet unsere Sprache. Die deutsche Sprache müssen wir wertschätzen, nicht gegen die sogenannten Neudeutsch austauschen lassen. Das bedeutet durch die Überfremdung, durch die Anglizismen, denn die deutsche Sprache ist in dem Sinne so weit wertvoll. Jedes Wort hat seine einzelne Bedeutung und diese schöne Vielfalt müssen wir erhalten. Danach setzen wir uns als Konservative ein zu einer ges gesamten türkischen gesch Geschichte, wie könnte man sagen, die uns zusammen ein. Wie die Russlanddeutschen, so gesehen die Rückkehrer und wir positionieren uns nach wie vor hier. Wir brauchen letztendlich eine Stärkung der kulturellen Ebene und das bedeutet letztendlich auch die Stärkung der religiösen Identität, um in diesen neoglobalistischen... Schwachsinn, der derzeit von einer linksliberalen Weltelite gesteuert wird, ein Zeichen dagegen zu setzen. Und die Antwort auf den Linksliberalismus bzw. einer kosmopolitischen, multikulturellen Technologie, die man uns ansehen will, ist, dass wir uns in die Höhe halten und sagen, wir haben eine Heimatliebe, wir haben eine Heimatverbindung und eine Heimatverwaltung stehen dazu und nicht beziehen für Deutschland. Danke wir dafür auch ein lautstarken feier Tschechien. Herzlich willkommen in Dresden. Ein Patriot ist heute leider nicht hier, Milan Rohak. Verhütung ist alles. So, Ein Kondom steht. Also, Milan Rohak. Ist heute leider erkrankt, kann heute leider nicht hier sein, ist aber natürlich per Livestream mit bei. Er hat mir seine Rede gegeben, ich werde seine Rede in Stellvertretung hier präsentieren. Guten Tag, liebe Freunde, guten Tag, Patrioten. Wir sind gekommen aus der Tschechischen Republik. Ich heiße Milan und das ist Michaela. Wir sind Mitglieder einer Bürgerschaft, junge Patrioten. Unser Ziel ist ein Wiederkehr patriotischen Denkens unter jungen Menschen. Viele Jugendliche denken patriotisch. Ist etwas Extremistisches und Schlechtes und sogar gesetzeswidrig. Ich frage euch, haben die Recht? Ist das so? Selbstverständlich ist das nicht wahr. Aber das ist nicht ein Fehler der jungen Menschen. Die Schuld ist eine Gehirnwasche in der Schulen und die Erdrückung unserer Identitäten, der Deutschen sowie der Tschechischen. Der Grund ist ein Multikulturalismus und das wollen wir verhindern. Wir wollen zeigen, wie schön das unser Land und unsere Heimat ist. Wir wollen mit euch besuchen die zahlreichen Burgen sowie so sodass alle wissen, dass wir unsere Heimat lieben und ehren. Wir wollen den jungen Leuten einbringen, zeigen, die eigene Art, Kultur, Natur und Historie zu achten und zu wehren. Nur so verstehen die jungen Menschen auch, warum es wichtig ist, Patriot zu sein, wieso es wichtig ist, die eigene Identität zu wahren. Wir lernen sie, dass die Informationen mehrere Quellen hat. Die Propaganda dieser privaten Subjekten und Hilfsorganisationen darf man nicht glauben. Und hier namentlich die Lügenpresse, liebe Freunde. Sie fragen sich bestimmt, was machen diese jungen Tschechen hier im wunderschönen Dresden und warum sie die Maria Leppen unterstützen. Die Antwort ist klar, sie ist ein Symbol des Widerstandes gegen Multikulti, ein Symbol gegen die Islamierung, Islamisierung unseres ganzen Kontinents, ganz Europas gegen die massive Migration aus der Dritten Welt, darum sind wir hier. Wenn Maria Leppen gewinnt, kann sie eine Inspiration für alle Patrioten, Parteien und politischen Bewegungen sein. Deshalb sagen wir, junge Patrioten unterstützt Maria Leppen und zeigt Widerstand. Manche können sagen, dass die jungen Menschen über Frankreich und über die dortige Politik wissen, was da los ist. Wir haben die Antwort. Aber meine Kollegin, vor Zeit habe ich sie besucht in Calais, die sogenannten Dschungel von Calais. Und hier wird Michaela über diesen Dschungel reparieren. Sie war dort und sie wird die persönlichen Impressionen hier vor euch preistun. Also ich bitte um einen großen Applaus. Diese junge Patriotin, die mit euch Seite an Seite Seite steht. schön. Guten Tag. Kollege hat schon gesagt, warum sind wir hier? Ich will euch sagen, warum stehe ich hier. Nicht aus vorgesetzten, eines Bereichs, aber aus Main. Frankreich befindet sich am Rande Kultur der und am Abgrund der Fürsicht zu verbünden Freiheit, Gleichgerechtigkeit und Demokratie. Das alles ist nur wegen der Migrationskrise, was uns allen bekannt ist. Der einzige Mensch, der Frankreich retten kann, ist Maria Le Pen, und deshalb stehe ich hier. diese Dame in ihrem Tafärenkampf unterstützt, obwohl ist das Kampf mit Windmühlen. Diese Dame hat die Mut, die Sachen so sagen wie sie sind und das laut. Für diejenigen, die gegen und stehen, kann ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Die Situation in Europa kenne ich sehr gut. Außer Berlin habe ich besucht viele Länder und Staaten, also spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung. Vor einem Jahr sind wir mit Freunden nach Manchester gefahren. Für eine tschechische junge Frau, die dort wohnte und wurde von Muslimen mehrmals überfallen. Unser Ziel war klar, diese Frau nach Hause zu bringen. Auf der Fahrt haben wir uns im Brüssel-Malberg-Kurs aufgehalten. Es war eine Woche nach dem Terroranschlag. Wir haben die Trauer, Angst und Hilflo Hilflosigkeit gespürt. Ein Teil dieser Geschichte war aber in Frankreich, konkret im sogenannten Dschungel. Hier sind wir hineingekommen ohne Polizei und ohne Waffen. Die Dschungel ist ein Platz, wo sind nur einfache Zelten und Holzhütter, überall Abfälle. wir treffen sie eine einzige Frau am Tag. Die Männer sind ausgerüstet mit spitze elektronik und schauen auch feindlich an, wenn sie Glück haben, sprechen sie mit euch. Und sie müssen feststellen, dass sie alle nach Deutschland und England wollen. Die Frauen haben sie in Afghanistan und Syrien gelassen. Menschen haben die Mut, euch zu bitten, sie zu nehmen nach Germany oder England. Ich war fast ein Überfallopfer direkt im Zentrum Dschungel. Deshalb verstehe ich die Angst und Hilflosigkeit der Menschen in Kalais. Und im ganzen Frankreich. Das ist der Grund, warum ich hier stehe und ich weiß, es muss die Maria Pen gewinnen. Das ist die letzte Hoffnung für Frankreich. Guten Tag, ich grüße euch deutsche Bürger, deutsche Patriote, wie meine Freunde Milan und Michaela, auch ich bin Jirka Czernorski, willkommen. Die Maria Leppen zu Autonstitzen von dieser zwei Kandidaten, haben die Jose Macron aber bestimmt nicht die Horde. wann das die Freude, Franzosen nicht kapieren, wird das sehr stechen und böse. Für Deutschland, in Deutschland, für die Deutschen, Tschechen und Europa. Ich bin hier, Sie etwas zu fragen, mit INTESERI interessieren, wem gehört dieses Land. Gehört auf den Deutschen. Gehört auf Ort wem. Die Deutschen haben dieses Land aufgebaut aus den Ruinen zweiten Weltkirche. Das ganze deutsche Land lag im Primär und Sie, die Deutschen, haben es mit uns geheure und Graf Kraft. Wieder zum Leben und Prosperiten aufgebaut. Die ganze Osteuropa hat zu euch hoch geschaut. Sie waren ein Vorbild für die ganze Europa und heute schaut euch die Osteuropa wieder zu. Aber nicht mit Respekt, aber mit großer Sorge. Warum? Weil, euer, weil eure stupide Politiker mit der Sch schreckliche Frau Merkel und dem neuen Nazis Martin Schulz, ja. verkaufen sie dem Islam und Muslimen. Ich kann das nicht begreifen, warum haben sie nach dem schrecklichen Terror Anschlägen, die politische Bastard aus dem Parlament nicht Haares herausgeschmissen geschmissen. Ich, Milan und Michaela, freuen Sie für die tschechische Patrioten. Nehmen Sie endlich zu Kenntins, Kenntins, Kenntnis die sie an. Gehört euch de den Deutschen, die ganze Europa ist in Gefahr, Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Holland, Italien, Griechenland, die ganze Europa und das nur wegen eurer Geistgildigkeit. Stopp, genug! Wir müssen aufstehen wie ein man und die sehr politische Frede. Ein mit Widerstand leisten. Ohne die sehr Einigung existiert Europa nicht mehr. Ich glaube an ich glaube an uns alle Europa Menschen. Ich glaube, dass wir diese Schlacht gewinnen, genau wie in der Historie. Eine für, alle, alle für einen. Wir sind das Volk. Ja, also von mir nochmal ein, herzlichen, ein herzliches Dankeschön an unsere tschechischen Gäste. Und dann fragt man sich ja, auf welcher Seite hier die Rassisten stehen. Hier oder da drüben? Man muss auch wieder feststellen, ich habe gerade mal bei Twitter geschaut, da drüben bei dem Gerümbel steht wieder Landtagsabgeordnete der Linkspartei, die zu illegalen Straßenblockaden aufrufen. Eine Frau oder ein Mann, wir wissen es nicht ganz genau, Juliane Nagel ist ebenfalls da drüben wieder vertreten. Wir haben uns davon nicht spüren lassen. Wir sind friedlich durch Dresden gelaufen. Jetzt laufen wir noch zur Abschlusskundgebung. Dann haben wir noch mal unseren Viktor und unseren Debelt. Und dann können wir die Veranstaltung mit Kai, mit unserem Glied der Deutschen, beenden. Jetzt nochmal Aufstellung nehmen, am Fürstenzug in Dresden geht es vorbei, hin zu unserer Abschlusskundgebung. den Leben zum verlassen, das und der Steuermann wird ist das Verkehr, wieder zum Verladen, wenn das der in dem sie sich ist